Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Es ist wieder mal soweit, die Folge 25 ist am Start der Mutteren Philosophen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Ähm, Positivisten wie Rudolf Bräuntlich, äh, Wiener Kreis, Kollegen besser gesagt, äh, haben in der letzten Folge darauf hingewiesen, es ist nur knapp mit der Zeit geworden, dass äh, alles mögliche ganze Sätze äh, in einer Abstraktion zusammengefasst werden. Jedes Wort im Grunde genommen, eine Vielzahl an Sätzen zur Erklärung bedarf, komplexere Angelegenheiten, noch umfangreichere Erklärungen und als Beispiel die Gerechtigkeit nehmen wir <lacht> nehmen wir nur mal das Wort Liebe. Liebe ist nur ein Wort, was da nicht alles versucht wurde, um zu erklären, was damit gemeint sein kann, um am Ende festzustellen, dass es sich nur um ein Wort handelt, um ein Ideal, das in seiner Vollkommenheit wohl nie erreicht werden wird oder so und dann wieder die gegenteilige auffassung ohne liebe ist alles nicht all you need is love. und hier bei victor kraft geht es nicht weniger darum gravitation elektrizität sind vollkommene rätsel wenn sie etwas anderes sein wollen als begriffe von gesetzmäßigkeiten sensibler vorgänge alle physikalischen begriffe enthalten nur abstraktionen und keine realitäten da frage ich mich dann was diese gesetzmäßigkeiten dann sind auch nur abstraktionen was heißt nur abstraktionen als Ausdruck von Regelmäßigkeiten, Wiederholungen, Gewohnheiten, Berechenbarem, durchaus sinnvoll, zweckvoll, aber ob es sich äh, bei diesen Gesetzen dann auch in einem umfassenden äh, Sinn um die Realität handelt, dass, äh, ist dann wieder dann eher fragwürdig, sage ich mal, weil ein schon deswegen weil es verschiedensten Gesetze, Naturgesetze äh, gibt, äh, werden postuliert, die aber untereinander sich nicht vertragen beziehungsweise das eine nicht unter das andere geordnet werden kann, trotz aller Versuche, aber noch rechtzeitig gemerkt, das, drei, Minuten, drei Minuten. Trotz aller Versuche einer Weltformel, eine Weltformel aufzustellen, man braucht sich eigentlich nur äh, die, das Vermögen der, der einzelnen Sinnes, äh, Sinnesempfindungen äh, vor Augen zu halten, bewusst zu machen. Wie der Gesichtssinn mit dem Hastsinn inkommensurabel ist, also nichts Vergleichbares, nicht miteinander vergleichbar sind, die wenig der Hörsinn. Ich kann man jetzt nicht sagen, naja, du siehst so gut, wie ein anderer hört, da fehlt es an dem gemeinsamen dritten äh, Kriterium, über das äh, beide, beides vergleichbar wären. Man könnte jetzt künstlich äh, da einen Vergleich herstellen, indem man einfach diese, diesen Vergleich äh, dementsprechend definiert. Äh, hier die, diese, der Ausschlag auf diesem Messgerät entspricht aufschlag auf einem anderen messgerät einem akustischen messgerät und das andere das äh, für den Gesichtssinn. andere messgerät und dann äh, behauptet man einfach oder man vereinbart dass äh, die, die einheiten auf dem einen die, äh, die gradzahlen den einheiten auf den anderen entsprechen und dann ist beides miteinander vergleichbar. Aber anders nicht. Ja, dass alle Begriffe nur Abstraktionen enthalten und keine Realitäten, das ist ja gut und recht, aber es führt jetzt nicht dazu, auch bei Victor Kraft führt das nicht dazu. Die Grundsätzlich die Inkommensurabilität von Begriffen und Realitäten in aller Form und in allen Konsequenzen äh, durchzuziehen, um das mal neu Neudeutsch zu formulieren. Und damit der Objektivität ein Garaus zu machen, bloß noch äh, einen pragmatischen Wissenschaftsbegriff äh, durchzuführen. Das äh, findet nicht statt, beziehungsweise die Wissenschaft als Technik der Ethik unterzuordnen. Der Pragmatik allein reicht auch nicht, denn äh, es geht ja um eine Legitimation von Interessen. Das ist ja der Schluss der ja, aus dem Wegfall von objektivem Wissen notwendig, notwendig, da Ordnung sein soll und Sicherheit sein soll, ist das nicht anders möglich. Aber was die Klarheit jetzt im Weltbild angeht, ist es natürlich ein Unterschied von Tag und Nacht zum bisherigen Denken, das äh, überwiegend äh, mit äh, an sich Entitäten äh, geregelt wurde. Es folgt die Nummer 132, berühmter Dene. In vieler Hinsicht gut immer wieder zitiert zu werden. Ein sogenannter Individualist, Existenzialist wird da auch bemüht von diesen Herrschaften. Und zwar heißt es da, der Augenblick bleibt doch eine lautlose atomistische Abstraktion. Wobei jetzt atomistisch schon wieder sehr wissenschaftsoptimistisch, sage ich mal, klingt. Denn es gibt einen ähm, Augenblick ist nicht messbar. Der, der klassische Augenblick, wenn, wenn wir jetzt bei dem Augenblick bleiben, diesem, diesem Zwinkern, das ist selbstverständlich äh, messbar, das sind ja oft Mehrere Zehntel Sekunden, da eine gewisserweise eine Ewigkeit. Aber das ist ja auch nicht gemeint, sondern mit, dem, mit der Unmittelbarkeit, dem berühmten Hick et nunc, hier und jetzt. Da genügt Abstraktion, äh, genügt vollkommen. Atomistisch, das ist geschenkt. Es ist auf alle Fälle nicht, äh, es handelt sich dabei um keine Existenz im, im, im, im Sinne einer realen Existenz. Das ist der Punkt. Seine Vorstellung das ist ein Gedanke, der Augenblick. Aber äh, das, diese. Das Abstrakte an Begriffen oder Vorstellungen gilt jetzt nicht nur für, die, für den Augenblick, für die Nullzeit und damit auch den Nullraum. Es ist damit im Grunde genommen nichts anderes gesagt, als dass Abstraktionen keine reale Existenz haben. Ist nichts als der Name, der Augenblick ist nichts als der Name. Hier ließe sich mit diesem Spruch, ließe sich Kirke äh, sogar äh, in die Reihe der Nominalisten äh, ordnen. Die nächste Nummer, wieder der Vorsortierer am Werk. 134, äh, das Wasser oder die Materie oder die Atome sind Gedanken. Das Wasser, das Wasser sind doch keine Gedanken, sagt der naive Realist. Doch die Analyse zeigt etwas anderes. Man, es wird von, vom Wasserstoff und, und vom Sauerstoff er wird abstrahiert. Er kommt in der, in der Bezeichnung Wasser nicht vor. In dem Sinn gibt es das Wasser dann äh, genauso wenig wie es äh, Obst gibt, weil es eben nur Bananen und äh, Äpfel und Pfirsiche und Orangen äh, Materie sowieso äh, ist ein, ein, eine Abstraktion, ein Allgemeinbegriff, der nichts ist als der Name. Und das trifft auch auf die, nicht nur auf die Atome, sondern es trifft auf alles zu. Es ist letztlich nichts real in diesem Sinne, äh, dass eine Abstraktion real ist, äh, dass äh, wir, ich, du, er, sie, es, diese Worte äh, wir mit diesen Dingen identifizieren, hat keinen anderen als einen praktischen Grund. Aber genau genommen ist äh, die Bezeichnung Hammer eine Abstraktion von den einzelnen Bestandteilen. So wie alle Dinge äh, Abstraktionen sind von einzelnen Bestandteilen. Ein Buch ist kein äh, Buch als solches existiert nicht. Das ist eine Definition, dass man etwas, das aus Papierseiten besteht und dann noch einen stärkeren Einband, womöglich einen Karton-Einband. Das ist dann schon wieder die Frage, ob man nur so etwas, ob man ein Paperback, als Buch bezeichnet oder eben als Broschüre, ist wieder Konventionssache. Aber zu, zu behaupten, einfach so ein Buch existiert, äh, ohne diese Definition, äh, die ist nicht möglich. Es existiert der Buchdeckel, die Buchseiten, jede einzelne Buchseite, aber diese Zusammenfassung zu einem Buch, die existiert nicht in der Realität, sondern die, das ist eine, ein Gedanke. Und so ist alles ein Gedanke. Aus praktischen Gründen ähm, tut ähm, wird so getan, als ob es sich um eine Realität handeln würde, weil die Frage der Realität ja äh, gar kein in den meisten Fällen, in praktischen Fällen gar keine Frage ist, ähm, äh, weil es ja sehr leicht äh, zu überprüfen ist, ob ich jetzt hier etwas in der Hand habe, eine Tasse in dem Fall und daraus trinke, was das jetzt genau ist, äh, äh, dieses Getränk, wie sich dieses Getränk zusammensetzt, das spielt alles keine Rolle, aber davon wird eben abstrahiert. Das wird äh, ignoriert, das spielt keine Rolle. Das äh, brauche ich mir keine Gedanken zu machen, das jetzt auseinanderzuhalten. Also, äh, um, um das nochmal zusammenzufassen: Es existiert überhaupt nichts Erkennbares, nichts an sich Erkennbares. Also absolut in seiner äh, Eigenheit, in, in, in seinem Dingsein, äh, als solches Ding sein, ups und nicht anders. So etwas kann es nicht geben. Aber mit der Erkenntnis, dass alles nur praktisch ist und sinnvoll nutzvoll ist, äh, diese Erkenntnis haben die Pragmatiker ja auch. Äh, ist es nicht getan, äh, denn ähm, die Konsequenz, die logische Konsequenz fordert, äh, vorausgesetzt, es ist jemand an einer äh, gerechten Ordnung, menschlichen Ordnung, der menschlichen Gemeinschaft, Gesellschaft, äh, interessiert, das ist die Voraussetzung, äh, dann äh, gibt es keine andere logische Konsequenz als eben eine solche Ordnung äh, nach äh, äh, bestimmten Wertvorstellungen, Normen auszubilden und auch äh, dann die Bevölkerung äh, so weit zu befähigen, in diesem Gemeinschaftsgebilde äh, mit gleichberechtigt mit, mitwirken zu können. Es sind alles äh, logische Konsequenzen aus der Erkenntnis, dass es keine Aufgepasst, objektive Erkenntnis gibt und geben kann. Eine logisch allgemein gültige Erkenntnis. Äh, fällt mir jetzt gerade auf, ich habe heute festgestellt, dass ich für den Kanal noch gar keinen Trailer habe. Und vielleicht bin ich jetzt unbewusst dabei, hier mir so einen Trailertext aus den Rippen zu leiern. Ich äh, merke mir jetzt die Zeitspanne, um dann eventuell die, gerade eben diese Passage äh, auszuschneiden. Nicht nur diese Passage, sondern auch jetzt noch gerade eben meine Kommentare nehme ich noch mit rein. So äh, als witzig, oder? Dass ich noch etwas Luft äh, einen habe. Und dann geht es schon wieder weiter mit weiteren Beispielen dieser Abstraktionen. Kann jetzt jeder selber mal an, an seinem Wortgebrauch überprüfen, inwieweit äh, da von Existenzen, realen Existenzen ausgegangen wird. Beim Begriff der Seele etwa. Der hier hatten wir schon. Substanz ist gleiche in blau war ein riesenthema substanz bei spinoza der hat ja sein ganzes system auf diese substanz aufgebaut auf einem bloßen wort war jeden Inhalt mehr gibt es jetzt da dann nicht zu sagen weil wir haben in der nächsten nummer schon äh, wieder äh, Beispiele für das eben gemeinte, dieses Mal von Husserl, einem schulebildenden ehemaligen Mathematiker, der philosophisch äh, ganze Bibliotheken vollgeschrieben hat, nur um äh, die Inkommensurabilität zwischen Wort und zu überbrücken und ist dann, wie in meinem Gefühlsausbruch in einer der letzten Folgen, äh, zu hören, war zu einem Allgemeinheits- und Objektivitätsapostel Sondergleichen, mutiert in den 30er Jahren. Also hat der Objektivismus den Sieg davongetragen, wo schon sehr vielversprechend mit einem phänomenalen Etwas begonnen musste. So eine tragische Figur kann man sagen, der gute Husserl, tragische Figur in der Philosophie. Die geschichte sehr tragisch. aber nun hier die logischen untersuchungen aus dem frühen Husserl, Es hat da dann noch einen späten Husserl gegeben und äh, sehr viele metamorphosen äh, mutationen erlebt um sich äh, das Rad neu zu erfinden, beziehungsweise Quadratur des Kreises äh, zustande zu bringen. Hier noch äh, nominalistisch äh, gesinnt, das Pferd, ein Blütenstrauß, ein Haus, welches auf Sandstein gebaut ist, die Eröffnung des Reichstags, aber auch Ausdrücke wie, dass der Reichstag eröffnet ist, sind Namen. Also um das äh, kurz zu fassen, äh, Nominalismus, äh, das ist, wenn man die Worte und die Attribute, die Substantive, die Adjektive als Namen begreift, als Bezeichnungen, Benennungen von etwas, von einem etwas. Das muss dann selbstverständlich immer wieder hinzugefügt werden, damit die ganze Geschichte keine entsubjektivierte ist. Dieser Verweis auf, der, auf das ganz konkrete Individuum, der fehlt selbstverständlich immer in, in diesen klassischen äh, Wissenschaften äh, von äh, vom Beginn an, von Beginn des 18. Jahrhunderts bis... Letzte Woche ist es das immer dasselbe Trara, der Objektivismus in keinster Weise einem Subjekt gerecht wird oder gar ja, immer am Subjekt scheitert, so kann man das sagen bewegt sich immer klischeehaft in allgemeinen Gefilden und sobald einmal ein echtes Subjekt auftritt, ist das alles hier Schall und Rauch. Namen bzw. nominale Vorstellungen von einer Art, dass sie den Gegenstand als einen wirklich seienden intendieren und nennen, ohne dass sie darum mehr wären als Namen. Und äh, das ist jetzt äh, mit diesem Spruch könnte man auch den noch die, die logischen Untersuchungen auseinandernehmen. Denn Husserl handelt nicht danach. Er handelt nicht so, wie er seine Begriffe benutzt. Er benutzt sie nicht als bloße Namen, als wären sie bloße Namen, und nicht mehr als bloße Namen, sondern er will, er redet von äh, Realitäten und er, um, äh, er holt sich sogar äh, den, den, fast den Sozialisten bzw. Den, den Marxisten ähnlich, holt sich seine Realität von den Lebenswelten der äh, der wie kann ich das jetzt ohne despektierlich zu sein formulieren der, der der der des gemeinen Volkes der gemeinen der der Durchschnitts der der üblichen Sprachgewohnheitstypen der 0,815 Durchschnitt, Durchschnittsmenschen da findet man die echte Realität im Grunde genommen Wahnsinn aber die Schule, Schulen sind weitergebildet worden, wie blöd. Hätte man sich alles sparen können durch etwas, eine etwas strengere Logik und der, die Absurdität kennt da keine Grenzen, Husserl, Husserl selbst schreibt da Wissenschaft einen auf, ja, weiß gar nicht, eine etwas engere auf alle Fälle. Wissenschaft als äh, Phänomenologie, so heißt als strenge Wissenschaft. Wenn das streng sein soll, dann weiß ich nicht, weil äh, milde formuliert. Es ist äh, in Bezug relativ zu jemandem, zu einem Analphabeten, möchte, bin ich schon wieder zu polemisch. Soll es dann auch nicht sein. Soll es dann auch nicht sein, obwohl ich mich da diesbezüglich on top of äh, Pops fühle. Gut, äh, wieder einmal Friedrich Weismann, Wiener Kreis. Die Herrschaften haben auch einiges zu kritisieren, ohne, ohne dabei dem Objektivismus den Gar auszubereiten. Man sucht krampfhaft nach einem Etwas, das das Wort bezeichnen soll. Man bevölkert die Welt mit ätherischen Wesen und den schattenhaften Begleitern der Substantive. Äh, typisch hierfür sind, Worte, sind die Worte das Sein, die Seele, das Ich etc. Aber auch Verben gehören hierher, zum Beispiel das Zeitwort existieren, was eine Art schattenhafte Tätigkeit zu bezeichnen scheint, die sich an jedem Ding äh, finden soll. Äh, ja. Wenn man jetzt äh, bedenkt, was, was da nicht in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts war da große. Groß, äh, Großes Tamtam -Tam mit dem Existenzialismus und Schopenhauer und Sartre und wie sie alle hießen. Das Schattenhafte das ganze. Schattenhafte Tätigkeit, das Existieren. Das ist ein, eine reine Abstraktion. Das in, in, in der Realität, das will mit dem Augenblick genauso existieren. Da ist äh, auch wieder, äh, Kollege Kant, äh, großes Verdienst erworben, dass er, dass er festgestellt, feststellte, muss höheres Deutsch sprechen, damit der Google Übersetzer in den Videos, äh, dass, damit das auch äh, für Albanisch dann noch glatt geht. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren gehabt. Äh, hatten, ja, das Kant, der äh, äh, festgestellt hat, äh, dass das Existieren keine Eigenschaft der Dinge ist. Das war ja bisher immer so, als äh, Akzidenz äh, wurde immer das Existieren gehandelt. Ja, tatsächlich ist äh, Existenzialismus, das ist, wenn, wenn eben Existenzialisten abhängen in dem, in dem Sinn. Also, rumhängen, äh, hat man früher gesagt. So, Einfach nur existieren und sonst nichts. Das Existenzialismus. Gut, das soll es dann auch mit der Nummer gewesen sein. Jetzt muss ich nochmal, noch mal das Chronometer bemühen, weil ich gerade feststellte, dass mein letzter Blick auf die Uhr zwar stattgefunden hat, aber ich habe mir nicht gemerkt, wie spät es war. Aufgrund eines unbewussten Automatismus. Aber jetzt ist mir klar, ich bin noch mit zwei Minuten, außerdem haben, waren ja am Anfang schon äh, zwei Minuten überzogen, möchte man sprechen, und deshalb denke ich mal, werde ich diese Folge 25, äh, eine, eine Jubiläumszahl sozusagen, werde ich an dieser Stelle in der Postproduction noch einen Push, ein Trara, einfügen. Genau an dieser Stelle. Falls ich mich noch erinnere äh, und auch nicht äh, hinwegsehe, plus bin ich immer ganz gut dabei. So, und den Bush jetzt. Peace und out.